Hi und willkommen. Mein Name ist Andy RP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Wir sind immer noch im Königreich von Corona. Ähm, Rapunzel hat ihren Turm verlassen und wir haben es irgendwie geschafft, äh, ja auf wo äh, ist er? ist nicht hier. Auf Lin Rider hier zu hören und einen auf Gehilfen von ihnen zu machen. Damit er irgendwie ein Versprechen halten kann. Dass er zu gegeben hat. Oder ne, was sie ihm gegeben hat. Weil er wollte seine Tasche zurück. Ne? Und Aponse hat gesagt, nee, nee, nee. Ich will erstmal die Sterne, äh, die Laternen im Himmel sehen. Hießen die, glaube ich. Und ja. Du kriegst seine Tasche wieder, wenn ich die sehe. Und so sind wir irgendwie in diese Situation gelandet. Okay haben wir ich dort gerne an von leider nicht so dolle okay ich muss von diesen von diesen pusteblumen gegnern foto machen merke ich gerade deswegen eine foto mission weil die heißen irgendwie Puste Papa oder irgendwie so. Da sind die Gegner, von denen ich ein Bild machen muss. Für eine Fotomission, für die Mogris. Und ja. Gut, dann werde ich versuchen, ob ich, äh, ob ich das einhalten kann. Ja, irgendwie ist der Typ steckbrieflich gesucht, also. Was, er was er damit auf sich? Man schon herausfinden, nehme ich an, ne? Gut, weiter geht's noch nicht alles gesehen hier von dieser Welt. Auf und will ja alles sehen. da sind irgendwie los. Diesmal habe ich geblockt. So, ich gehe mal sofort los mit dem gofi Bomber. bomba Mein Gott, da tut die One Shot. sind da glaube ich nicht da müssen diese größeren sein die wir als erstes getroffen haben wenn ich mich ihre sollen wir wieder finden da ja ist schon altot halt wir sind das schon wieder passiert stimmt ich habe noch magie karussell hat man schon mal Ich bin Ich bin schon wieder zurückgelaufen. Das passiert bei mir manchmal, okay. Und wieder hoch. Gar nicht. Ich muss da lang. Ja, dann geht's immer zum Schloss. Ja, gleich Vielleicht denkst ja wieder: boah, was bin ich für eine schreckliche Person? Drehung wir werden einfach so Metroiden, die auf die Gegner niederpassen Ein Sturm aus Kopfnüssen wird auf dich her niederhageln. Ich liebe diesen Satz. Na, bis ist davon wort ist? Ich glaube, da ist wieder so ein Ding. Ich muss ein Foto davon machen. Diesmal, huh? obwohl er sieht doch ein bisschen anders aus. Okay, das suspicious careful around flowers now. Whatever it is, it's not normal. I'll take a look. Ranchlot? No. Hm. Huh. We're all clear. What's up? Der Ding hat Maluchas Sense. Also mehr oder weniger. Die Welt wird voll von Ruffians und Thugs sein. No ruffians? Ruffians? Ruffians? Äh, ich weiß. Rapunzel, Flynn, bleib zurück. Nein, ich will, ich will, dir zu Ich weiß, aber ich bin Angst, dass du diese Leute nicht mit einem Friesenpann verhörst. Trost mir an das. Flynn, kannst du das erklären? Kein Problem. Wissen, wann zu fliegen ist eine meiner Spezialitäten. <laughs> Komm, Rapunzel. Gotta go. What? Look, I wanna stay and slug it out too, but my sidekicks have it covered. All right. Please be careful, Sora. Okay, wir haben ja im letzten Part gesehen, wie malusha aufgetaucht ist. Wir wissen ja. Jedes Mitglied hat irgendwie Kontrolle über eine bestimmte Art von Niemande. und ich nehme mal an, das sind die Leute über die Malusha, die Kontrolle hat, weil die haben irgendwie die gleichen Au Sensen wie... wie er. Also, ja, das könnte vielleicht ich nehme, ich nehme sehr stark an, dass es irgendwie Malusche Dingens dazu magie. Okay, erstmal mal eingesetzt anscheinend. Genau okay, und mit dem Ding muss das. Hier sogar Schaden hier. schlitzer ich stelle mir vor einige Bosskämpfe sind richtig einfach mit mit aldat ich den neuen attack erfolgreich also ich gegner eine reihe von konter angriffen block -Konter genannt auszuführen also reflektor ist hat mir äh, nicht Reflektor, konter Er dürfte interessant werden er kennt ihn ja gar nicht Er seine Erinnerung verloren That's the old organization Why are you in the real one too? Good for you My name is Mar And yes, that is correct. How interesting it is to see you again Sora Again You know him? A shame you've no memory of me, because I remember you exceedingly well. Although, it's those memories I'd soon erase. I don't know what you're saying! Nor should you. Nor will you ever, for that matter. Mm -hmm. Now, if you'll permit me, I've come to ask a favor. Favor? You have got to be kidding me! Please hear what I have to say. I'm sure you've noticed. Wow. Perhaps not. But you should know that Maiden with you, Rapunzel, is the very light of this world. I would see you guard her from its dark horrors. Oh? <gasps> Starting with you, right? All the organization seeks is balance. You must understand, our ultimate objective is not to clash with the light. We yes, seek to complement it. Use that keyblade to keep Rapunzel safe. Rapunzel's light. Hey, where did they go? Ah, run on ahead. Then we'd better go find them. I really don't like what that guy said. Yeah, we'd better find Rapunzel before he does. Ich glaube, wenn er wenn er hinter wäre, dann hätte er sich schon gefangen, also jetzt nicht so Problem, glaube ich. Noch spielen wir noch auf Profi, ja, Also schwer ist das Spiel eigentlich jetzt nicht mehr. Ja, Malusha mitglied der echten Organisation jetzt. Vorher war es ja nicht das erkenne er hat gelbe augen oder goldene augen das ist ein zeichen dass sehr nords sein herz in ihn reingepflanzt hat vorher hatte er nämlich also in kingdom hat chain of memories hat er äh, ich glaube blaue oder türkise augen blau grüne irgendwie so augen gehabt und der typ ist immer noch nicht hier verzeichnet nehme ich mal an Okay, wir wissen ja nicht wie er heißt ne? also Trotzdem, Gemini hat ja irgendwie so einen Eintrag machen können. so Typ mit pinken Haaren. Wir ja aus irgendeinem Grund hier Einträge von den Jungen im Schwarzen, den Jungen in Weiß, über die nie gesehen haben. Erklären wir das mal, Jimmy. Ich will mal gerne ein Glücks finden oder. Weil Truhe immer wieder schon wieder so lange her, seit wir eine gefunden haben. Schon wieder alles verpasst, nehme ich mal an Jetzt eingefallen. Ich hätte ja einen Bosskampf eigentlich auch Fotos machen können von den Gegnern, ne? War mir ist jetzt so eingefallen. Ich hätte gern von dieser Puppe irgendwie ein Foto gemacht. In der Spielzeugbox hier diese Puppenboss ich mal gerne ein Foto von gemacht. Sollte ich vielleicht mal daran denken, wenn ich mal gegen Botze kämpfe. Ich glaube aber gerade, wir können ja fast nirgendwo hochlaufen, ne? hat? Oh was? Oh cool! Magier angefahren, sich geändert dadurch. Okay, das ist cool. Das also ist awesome Und so mit einigen anderen Waffen auch machen. Okay, muss ich mal nachgucken, ob ich irgendwie wieso Experimentieren mal einige Waffen, da weiß ich ja. Ich hab's gewusst: ruhe Truhe Elfenband. Ist das ist doch sofort schwache Ausrüstungsdingen, glaube ich. Normalerweise. Ich bin ja natürlich kein von diesen löwenzahn die Ich fotografiert muss. Bis Oh. Bis jetzt sind die Gegner noch wieder relativ einfach, aber ich will mich eigentlich so sehr aus dem Fenster lehnen. Irgendwann wird da bestimmt wieder schwieriger. Das ist immer das, was ich in der Tales of Serie sage. Ich übrigens auch hier gerade am Let's Play bin. Also, Tales of könnt könnte mal reinschauen. Ne? Und immer wenn ich sage, gerade ist es doch ein bisschen einfach, dann kommt irgendwie ein Boss und zermalmt mich voll. Also, ja, das ist so ein trend irgendwie bei mir deswegen werde ich nicht sagen dass es hier so einfach wird keine ahnung aus mir ja nicht folgen man naja ist ein speicherpunkt da ist auch schon mal was und der wald sieht Hab schon so schwarze flecken am boden gesehen hat sah schon ein bisschen verdächtig aus jetzt sieht noch verdächtiger aus i wonder where they went don't worry they couldn't have gotten too far noch hey, hey. ein Mitglied der organisation hey blame the has been, not me oh, i think you mean morlucia <lacht> i bet that's the name the has been would prefer warte mal wo oh, weißt du seinen namen oder sich vorgestellt hello reponzo Excuse okay. me, good travelers. Do you know Rapunzel? Uh, uh, yeah, sort of. Wow. My apologies. I'm Rapunzel's mother. The poor child left home without a word, and I've just been worried sick. Please tell me, where is my dear, sweet girl? We tell you, but we lost her ich Luck no to getter. Okay. Lost. myself. Na oh, klar, die irgendwie böse ist. Mütter von Disney Prinzessinnen sind nie gut. <lacht> What? No. Of course not. But what if? Oh, I agree. Why is Rapunzel in danger? And what darkness is after her? Well guys, the first step is to find her. Na, <lacht> <lacht> wenn ich jetzt wieder ganz blöde, aber Oder kurz mal kratz hier noch mal gucken. Ich meine, Malusha hat sich doch gar nicht vorgestellt, oder? Oder da er echt gesagt, so hey, ich bin Malusha. Was geht? Muss er ja wohl, sonst würden die ja nicht den Namen von denen auf einmal wissen. immer wir mal ja wieder hier, wie ich die Story so in mich aufnehme, ne? oh, Ich glaube, das ist ja nicht zum ersten Mal passiert hier in diesem Spiel. Also bin ich halt. Ah. Habe ich gesehen ja ich nehme sachen halt ein bisschen langsamer auf okay die, die wichtigen sachen da war ich schon auf hoffe ich Was? ja ich war zu weit weg na ne? ja, wie sieht man jetzt die magie aus Ding. ja ich tu. cool als mehr oder weniger die weisen ne? Ja, wo war es jetzt ja wo weiß dieser Baumstamm? ja ah, nee. da. nee, das ist eine ente wat ah, komm schon an. Ich dachte ich habe ein glücks im Leben gefunden ich mache trotzdem Was foto sehen? davon er könnte mich nicht davon abhalten bleiben der ente. okay ich nehme an hat ich bekommen weil ich voll viele fotos gemacht habe ne? Wenn ich vorstellen, sie auch mal mit Ruhe der Wald oh Gott ist riesig hier. Okay, wenn ihr ja... nach wir doch nicht weiß du überhaupt hier mit wen wir redet, ich verirre mich da nicht. Ich Aal. Schwarzen. Ah. So, hi. Da sind so, sich Ja. Noch mal weiter mit dem Hammer. Der ist Hammer. da ist Schild zum Dingen hier zum Königreich. Also nehme ich mal an. Da müssen wir hin, Müssen wir müssen uns ja noch ein bisschen umschauen, Guck mal, sind doch genügend. Hey, ihr seid neu? Glaube ich. Da glaub ich mal mich erstmal mal um euch. Madame warten lassen sie mich auf sie drauf hauen allein die verwandlung tut schon hier irgendwie gegnern weh so, raketen tanz feuer frei die überhaupt ich level up ist irgendwas ich glaube nicht ne? und ich Boss kämpfen denke ich wir lernen irgendwie irgendwie ein dr Abilities. station also ob ich so mir irgendwie noch ein was oh. hey, <lacht> Wo seht ihr schon wieder was? Oh, wo sehen wir hat denn hier schon da? Baum? Let's see. Da. Baum? was? Okay. Okay. will ich nie tun, Goofy. diese taler wert fähigkeit richtig gut da ist in der dass er, das sieht schon wieder voll richtig aus und ich habe euch habe ich gesehen ja, ich gehe jetzt noch mal hier kurz da ja, gehen wir weiter ja schon hier richtig sein <lacht> ah, hier wird sehr dunkel und jetzt sagt Sackgasse. Wald. Okay. okay Klar, Wir können ja kämpfen, als wert nichts. Hm, hm, hm. yeah. ah. uh -huh. yeah. Was hat denn? jetzt noch einmal allerdings äh, wir noch mal aster kanum ich muss irgendwie so angriffe abteilen habe ich so das gefühl <lacht> damals hat nicht das was ich irgendwie brauche um meinen schützen schwer zu lernen habe ich das gemacht habe aber irgendwie habe ich es gemacht max fp und magie war ich beides nicht so wirklich aber danke bin es sehr großzügig von euch Chill, bro. <laughs> What? Oh, you are such a good boy. Yes, you are. <laughs> are you all tired from chasing this bad man all over the place? Excuse me? Nobody appreciates you, do they? Do they? Oh, come on! He's a bad horse. Oh, he's nothing but a big sweetheart. Isn't that right? Maximus, you've got to be kidding me. Look, today is kind of the biggest day of my <lacht> life. Ich mag jetzt schon. The thing, thing is, I need you not to get him arrested, just for 24 hours, and then you can chase each other to your heart's content. Okay? Mm -hmm. And it's also my birthday, just so you know. Okay. werden von einem Pferd gejagt? Rapunzel! You're here and you're okay. Yeah, you too. <laughs> What? And look, I need a friend. Meet Maximus. You could say Flynn introduced us and where one goes, the other follows. This is Sora, Goofy and Donald. Bin helping me. Come Das wäre auch Teil unseres Teams. War schade, irgendwie cool gewesen. Da ich dann hier schon wieder. ich damit so? laut hier Ausrüstung, ja was neue Items zum Schmied freischaltet. Freudenkristall, Magie Plus, Ludwigs, Später meine ich. Okay, ich denke, hat funktioniert so wie in Kingdom Hearts 2. Man tut irgendwie einen ganzen Haufen Gegenstände sammeln. Also sozusagen so und so, weiß ich nicht. Äh, hier ich sammle so und so viele Luna Kristalle, dann irgendwann kann ich da die auch kaufen. Jemand so läuft da. Ne? So, hier können wir irgendwann hochballern. ja schon gern den Klassiker hier hochleveln. Ja, ne. Das problem ist ich weiß jetzt nicht was ich hier schon hergestellt haben weil nicht das wird mir so ein bisschen das wird so ein bisschen nervig so gefühl ihr könnt mir irgendwo sagen, weil ich hier schon, weil ich hier schon alles hergestellt habe und so, was kann ich die Sachen alle kaufen? Und Geld zu bekommen in diesem Spiel ist ja auch sehr viel einfacher als in anderen Kingdom Spielen. Habe ich so das Gefühl, einfach nur, weil ich hier Sachen hauen kann und davon Geld bekommen kann und wofür ja diese Taler Konverter. Fähigkeit, also ja, ihr Geld zu bekommen nicht so schwer. Also für. Okay. Ja, das fährt schon weg. Schade, ich mochte das maximus da kann ich wieder ja voll viele truhe suchen habe ich das gefühl ich schaffe hier die alle zu verpassen geld Erstmal will ich welche gucken, da komme ich gar nicht hoch. Also, ein paar Sachen kommen schon so. Wir haben erst umschauen, okay? Ganz ruhig, ganz ruhig. Was sind das hier? Ah, okay. Na, von wo muss ich nach sie darunter springen ich glaube ich habe hoch genug ist so bete, we'll find some ingredients around here. wo kann ich denn runter springen dann Gut, gehen wir da hoch. Er ist mich ja nicht in Ruhe. Come on. Na, keine Ahnung, ich da. Vielleicht muss ich irgendwo von da runter springen, keine Ahnung. Hier irgendwo. I think we could reach the rock that's sticking out over there. Hmm, Oh. oh, uh, oh. oh no ne das ist nicht hoch genug. Wird gerne schnell wie möglich da kaputt kriegen. gehen wir einfach weiter, ja. Yeah. Normale Schattenlöcher, ehrlich. Oh, Donald der Windeinsatz, Aero? Zeit für etwas Magie. Sora, this looks like a good place to cross. Na, ja, fragt sie nur, wie hoch wir gehen müssen? Ding zu erreichen. Wo sind überhaupt? Ich glaube da, ne? Wo ist dieser Stein schon wieder? Ich weiß es nicht. Ist er ja nicht hier unten? Ist immer so gefährlich hier. Gott. Einer war da. Boom. So, haben wir dann abgeschlossen. Ero-Knöpfe. Nah. Bin nicht herunter okay gut noch mal darüber ja aber hier noch irgendwas halt aber ich dachte der da truhe sagen irgendwie so aus Weiß, ich bin falsch, aber lass mich gucken, okay? Gut, dann gehen wir den richtigen Weg. noch mal Gegner, die ich noch nicht erledigt habe. aber ich bin im Moment stark genug, also. Entschuldigt, dass ich hier ein paar Gegner mal auslassen, ne? geschön aber ich weiß nicht ob das so irgendwie zu kämpfen passt das ist mehr so eine Abenteuermusik halt ich mein sind ein abenteuer aber trotzdem ihr wisst was ich meine oder ihr wisst was ich meine gut auch oh, von euch muss ich ein foto machen glaube ich seid ihr ja nicht so flammkerne davon von dem muss ich ein foto machen ich bin betäubt ihr bestimmt irgendwie erdkern oder so was ne? keine ahnung zeit uns mit den haaren hier umzuschleudern Gezogen irgendwie und die nicht aufzukommen, <lacht> kämpfer war weiter. Oh, danke, oh, cool. da wollte ich nicht einsetzen. So, okay, vielleicht treffen wir ja ein paar davon. Äh, wir gehen hier lang. Äh, sieht richtig aus. Sora, over here. Ja, ich kann die Kamera nicht bewegen. richtig das sieht verdammt richtig aus also gehen wir mal den anderen weg halt bist du denn für eine schönheit oh, Dreck. Darf ich dachte ich würde diesen sturz angriff machen also nicht diesen sturzangriff sondern diesen ein ich werde auf euch her niederprasseln angriff Warte, was? Wart so, wieder hier. Was? Warum kann man hier hoch? Genau, da ist eine also war ich doch schon mal. Dreck. Ich Nur noch mal ausprobieren. Ich, ich habe noch gar nicht Randale reif eingesetzt. Das sollte ich auch mal machen. Ja, ja, ja. Was? Okay. Ja, die Musik passt. Okay, ich krieg hier voll auf die Fresse auf ich... damit anzugreifen. Nach okay, den haben wir erledigt einfach gar nicht so jetzt geht jemand anders darauf so, oder macht die fertig okay, ich verlange ich dann da reif einsetzen aber ich kriege ja gerade auf der fresse also wir das war erstmal Das ist mehr oder weniger die Limitform, diese zweite Form. Oder bin ich mir halt nur ein. Da war's. Oder auch nicht. Wo bist du denn? habe ich das gerade fertig. Bombe. Ja, mach mal das mal. Das haben wir schon mal eingesetzt. Ich dachte, ich kann da drauf. Maximus hilf uns. Die Dinger sind voll überpowert, ey. Und was mit dem Ding? Was? auf Namen nehmen. Aha. Ja gut, da die Bosskämpfe mehr oder weniger noch so ablaufen wie in Kingdom mal 2. Ich dachte, die wären auch ein bisschen unübersichtlicher. sowie die normalen Kämpfe, aber... Man hat ja schon noch den Durchblick. So, jetzt kommt der Riesenhammer. Ah, nächstes Ding kommen Warte mal, bleibt das die ganze Zeit? Da wird sogar gespart? Äh. getroffen. Super Sprung, was? Super Sprung, doch im freien Flusskreis meinen sprung Oh ja, das ist genau hat, was ich, was mir gefehlt hat. Ja damit. das so das, was ich denke was es ist, oder? Oh, ja. damit kann man sozusagen jetzt überall hinkommen eigentlich ne oh, schön oh, ich liebe es hat man seine schlüssel jederzeit wechseln kann kann aber nicht zweimal hintereinander machen okay gut, das macht es jetzt nicht mehr so überpowert weil man kann konnte eigentlich den machen dann konnte man mehr oder weniger überall hinten den kingdom Hearts stream drop distance also haben sie ein bisschen abgeschwächelt was, was wahrscheinlich auch Sinn machen würde, weil die Welten sind jetzt nicht so ausgelegt, dass man überall hingehen kann, so wie in Dream Drop Distance. Also hier muss man schon so ein bisschen noch, weil nicht andere Fähigkeiten haben. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Oh, ich glaube, ich hatte die da oben mal. Oh, so oh. Oh. Oh. Yeah. Oh. Wo sind die jetzt? Okay, anschleichen. Ich habe es verstanden. Ich habe nicht versucht, die irgendwie. The birds, way, Sora. Wait, Wait. The birds come down yet. Keine Ahnung, wo die sind. Oh, there they are. Slowly, slowly. Please don't fly away. Ich glaube wenn ich da gehe dann leaving oh. Sora ja, werde ich denn herunterkommen sollen ohne... ohne ihn zu verscheuchen wir soll euch jetzt herunterkommen ohne zu verscheuchen gentle sora so okay Don't fly away. Ah. Okay. I've never seen a bird like you. War eigentlich nicht so einfach, wie es aussieht. Listen. They're singing für uns. es sind die kleinen dinge im leben ne? okay nehmen wir an wir machen ja einen schnitt ne? und nehmen mal den rest der welt im nächsten part vorne so, wie sieht es jetzt hier so mit emblem und so aus furchtbar Okay, da geht jetzt schon wieder ewigkeiten her ja. Komm, wir spielen noch ein bisschen eine katze oder so weil ich nehme an wenn wir die welt abgeschlossen haben dann äh, kommt wieder ein Haufen Cutscenes, wird den Part dann noch länger machen. Wird also, also ja, machen wir erstmal hier ein bisschen Aber das lädt doch jetzt zum Runterrutschen ein. Aber ich muss natürlich gucken, was hier noch alles ist. Ne? Ich weiß, ich weiß, sieht eigentlich ich schätze mich hier aus. Es geht. Ja, so viel scheint ja nicht mehr übrig zu sein von der Welt. Ein Gebiet noch so. Oh, schön. <lacht> Donald. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg noch zurück. Und da sind ganz sicher irgendwo drohen Ja, wahrscheinlich alle verpasst. Also sind nirgendwo welche. da wäre ein bisschen doof. Na, mal, jetzt kommen wir hier so locker. Durch die Gegend düsen. So, scheint echt nichts zu sein hier auf den Arm nehmen. Wenn den nehmen nehmen. ganzen weg Weg rutscht jetzt nirgends mal eine truhe oder so das halte ich irgendwie für ein gerücht nicht ne, mal eine einzige also ich bin mir so schnell irgendwie und finde die nicht dann gehen wir hier runter <laughs> Good. What am I here? I just knew the outside world would be full of amazing things, and you—you you helped me find them. Thank you. Waldbrosche. FP Plus. Habe ich die ganzen Sachen bekommen, weil ich ja ganze Zeug im Wald gemacht habe. Mit dem Vögeln und also so was. Ich glaube ja. wisst ja wie es heißt wenn alles irgendwie glatt läuft dann läuft irgendwas nicht so gut Also ich weiß nicht ob man sich das sagt aber so weiß ich das nur cool. We don't want to miss that. Das ist Königreich, Und hier ist ein speicherpunkt perfekt. Dann kommen wir hier ein Schnitt machen, den wir hier gegangen Sind Tropfen. naja würde wohl gerne das Foto vom Stadtfest sehen. Was ja, sie ist, aber die Ende der Street erreicht. Ich weiß nicht, was ich euch halte Egal, nein, ich möchte nicht 12.000 für so ein Ding ausgeben. Gut, dann war es das für diese Folge ne nach Flint. Ist auch weg, wenn ich gerade gut dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von letzter King gemacht. 3 Ich bedanke mich fürs Zuschauer und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.